So, das wäre eine von meinen Fragen. <lacht> wie groß ist deiner? Wie groß ist deiner? Oh. Ja, was immer auch damit gemeint ist. Das ist ja schlimme Fragen. Ja, siehst du? Also also ich glaube, mein, mein Kind sollte jetzt so 18 sein. Ja, doch schon. Mhm, ich glaube, ungefähr. Und oh, der ist aber geschossen. Mhm. Mhm. Und wie groß ist deiner? Ja, also ich würde sagen ähm, 1,85 Meter. <lacht> Und so. nicht hier so wackeln das Teil Entschuldigung da. ja Okay das wieder sein.